Was genau hat es mit diesem numLabel oder numLabel-Befehl eigentlich auf sich? Ich habe hier wieder unseren kleinen Beispieldatensatz geöffnet und den schauen wir uns mal an. Der hat hier ein paar Variablen und wir gucken mal in die Datenansicht. Edit. Dann sehen wir jetzt hier, dass diese ganzen Variablen bzw. die Ausprägung der Variablen auch immer schon mit Labels versehen sind. So, wenn ich jetzt eine Häufigkeitstabelle für irgendeine der Variablen hier anfordern möchte, dann schreibe ich in meinen do-File hin, tabulate und dann zum Beispiel Union. Den Befehl markiere ich und führe ihn aus. Und dann sehen wir jetzt hier in der Häufigkeitstabelle, die da erstellt wird, hier oben steht das Variablenlabel und hier stehen die beiden Wertelabels, Non-Union und Union. Das ist so für den äh, Leser, wenn ich so eine Tabelle irgendwo reinkopiere, ganz praktisch. Allerdings für mich, der jetzt mit den Daten arbeiten möchte, wäre es noch wichtig zu wissen, welcher numerische Code steht denn jetzt hier dahinter. Non-Union und Union. Ja? Also ist das jetzt hier von der Codierung mit 0 und 1 codiert oder mit 1 und 2 oder was steckt da dahinter genau. Und äh, dafür ist jetzt der NumLabel-Befehl eine wunderbare Hilfe. Dann gebe ich nämlich jetzt ein numlabel, add und dann werden an diese Wertelabels jeweils auch die numerischen Codes mit dran gehängt. Schauen wir uns mal an, was das bedeutet. Ich markiere das und führe das aus, wechsel hier wieder rüber und öffne nochmal die Datenansicht. Und jetzt sehen wir hier, gibt es jetzt einen Unterschied zu dem, äh, was wir eben hatten. Und zwar bei allen Variablen, weil ich mit diesem NUM-Label, Komma, Add alle Variablen im Datensatz anspreche. Dort steht jetzt nicht einfach nur Union und Non-Union, sondern es steht immer der numerische Code davor. Also hier weiß ich jetzt, dass es das 0,1 kodiert ist. 0 ist Non-Union, 1 ist Union. Und das Praktische ist, dass mir diese numerischen Codes dann auch in den Tabellen, die ich anfordere, mit angezeigt werden. Beispielsweise. Schreibe ich mal in mein äh, Do-File nochmal rein. Tabulate Union. Und dann hören wir uns an, wie das jetzt aussieht. Dann sehen wir, dass hier vorne jetzt immer die numerischen Codes mit dabei stehen, die ich dann wunderbar verwenden kann, wenn ich die Variable umkodieren möchte oder irgendwie weiterverwenden möchte. Man kann das Ganze natürlich auch abschalten, wenn man das möchte. Dafür schreibt man einfach numLabel. Remove. Das war es. Viel Erfolg damit.